Out. Need to go, oh, okay. like now. Servus, willkommen bei State of Decay 2. Heute wieder mit Rockchester und Lillibin. Servus. Grüezi Gott. Dritte. Let's bang it out. Nix ausgerüstet, keine Fernkampfwaffe, nix. Domio. Und da draußen hört sich schon wieder nach Horde an. Da nehmen wir einen Gewindebohrer, genau. Maximale Haltbarkeit, sehr gut. Der hält einiges aus. Dann nehmen wir den als Ersatzwaffe mit. Den Glockenknüppel schmeißen wir da rein. Knüppel. Oh, wir sind wieder du? bei Knüppel. <lacht> du und dein Knüppel. Ja, du bist ja beim Knüppel, stimmt ja. <lacht> Reparieren. Nein, ich will es nicht loswerden, ich will es reparieren. Und ich habe nicht genug Ersatzteildingsbums. Äh, äh, äh. Dann muss ich mal irgendwas anderes ausrüsten. Da haben wir ein bisschen Munition für und die Waffe ist doch auch super. Falls das... Das ist ja gar nicht die... Das ist ja gar nicht die... Ich wusste die... gar nicht, dass man mit Space im Kampf treten kann. Das ist zu klärend. Jetzt habe ich hier eine 1A Schrotflinte und keine Muni dazu. Das kommt nicht gut. Nee. Oh, ein. ich habe einen Fanclub. Oh oh. oh ich müsst, muss doch jetzt aber wirklich nicht zur so Armbrust nehmen, oder? Oh, die Scheiße. Geil, jetzt machen wir hier Messerkampf. Echt tusch ja alle Messern. Oh, oh, oh. Messer sie kaputt. Feuerwerkherstellungsstation. Muss glaube ich im Schließfach sein, damit ich es installieren kann. In der Werkbar. Werkstatt, werkstatt, wo bist du? Ha? Zeig mir dein Gesicht. Werkstatt Werkstatt ist. Okay, hier haben wir Werkstatt, die mir jetzt auch in Mut knallen werden, und zwar die Feuerwerkstation. Dann Waffen reparieren. Nein, verwerten wir, wollen wir es nicht, verwerten wollen wir es nicht, nein. Munition muss ich nachher, wenn das installiert ist, das dauert noch ein bisschen. Oder? Eigentlich müsste es da sein. Eigentlich ja. Gegenstände produzieren, herstellen. Nein. Wir machen weiter mit äh, Zeugsel sammeln. Medizin brauchen wir. Medizin, Rucksäcke. Hier ist es ziemlich ruhig jetzt irgendwie im Moment. Bin ich eigentlich auch hm. eigentlich froh drüber. Ich hoffe, heute dürfen wir einen Regen haben. Ich hol das Auto und gehe mal zu Rockchester. Ich tausche gerade meine Waffe, weil ich bin in der Basis. Ich habe es markiert, wo ich jetzt hin will. Aber du bist in der Basis, oder? Ja. repariert komme. Irgendwo ist er ja, Hier ist eine. Schon erledigt. Wunderbar. Ja, merke ich. Du bist jetzt Höre. da rein. scheiße. Ich bin davon erwischt worden, ja. Also brauchen wir wieder Medikamente. Ich warte auf dich. Ich lass schon mal den Motor an und genieße den Stern in Ach, so schön. Vollmond ist. Fast so. Ja, der Anschein trügt. <lacht> Hier ist nichts friedlich. Das machen die Ladies da oben, die. Ja, da ist Ladis. Ladis, unser Anführer. Armee, fuzzi Armee, Johnny. Oh oh, Horde. Der hat sie bewegt, der Arsch. <lacht> Auch wieder daneben. Und die latschen wirklich langsam. Jetzt haben sie es geschnallt, aber sie kommen nicht, weil sie den Schuss nicht verfolgen konnten. Wohin er geht. Das ist das Schöne an der Armbrust. Nicht meine Lieblingswaffe, nee. Du lebst, glaube ich. Aber du kannst so ganz gemütlich... Die Hauten weg machen. Ey, dich abhauen. So, einen nach dem anderen. Und nachher kann man die Holzen wieder einsammeln. Ey, warum ging das jetzt nicht? Ihr habt den doch troffen gehabt. Was ist denn Dorsche wieder? Äh, Forala. Im Angebot. Klein Moment, ich mach die Hodino fertig. Ah! Ja, ja ich hab gemacht. So, jetzt kann ich die Bolzen wieder einsammeln. Denk mal die anderen zwei da sind weiterzogen. So, Bolzen wieder eingesammelt. Ja, ah, die sind da vorne, die zwei. Ja, ihr müsst leider daran glauben. Ich habe euch vorhin meine Arbeit nicht richtig fertig gemacht. Ach, das sind Dreckstücke. hier! Das ist deinem Bolzen. Dreckstück. Ja, ja. So haben wir das halt ab und zu mal, gell? Hm. Und schon sind wir fast bei der Apotheke. Genau. Wir haben also unser Ziel... Den, den Dings hierher zu holen verfehlt, weil der steht jetzt immer noch da drüben. <lacht> ich hole ihn mal einfach statt. <lacht> <lacht> Nein, ich hole ihn, hol ihn. Ich hole ihn. Ich hole ihn. Ich hol Gut, ihn. bin nicht ein bisschen im Kreis. Markier mal die Apotheke, bitte. Sei so nett. Die ist da, wo ich bin. Ich ja. Stehe genau davor. Ja, trotzdem. Markier sie, bitte. Danke. Dankeschön. Ja, stimmt. Ich habe die Markierung nicht von dir, aber ich weiß, wo du bist. Ahaha, das ist auch schön. Äh, guck mal, da kommt ein vorne. Ja, ein paar und, zombie und fährt vorbei. Dingsbums. Ja, in einem Baum. <lacht> Juhu. <lacht> schön vorbei. Ich bring die jetzt alle mit. Ich sehe schon. Da ist ein explodierender... Fahren wir mal einmal um die Apotheke. Tralala, ja, irgendwie treffe ich hier die Einfahrt nicht, gell. Das ist schlimm? Hier geht's runter zur Apotheke, ja? So, schön. Andere Gegend, andere Wege. Ey, du bist spitze, da hinten ist noch ein Fuzzi. Das ist ja, ich war gerade schon dabei, aber weil ich ja am braucht immer ein bisschen bis der lädt. Ja. Hier haben wir die Apotheke, oder? Ich glaube hier vorne rein bei der Tür. Auf jeden Fall haben wir das depperte Auto jetzt endlich. <lacht> so, schon mal. <lacht> die Folge heißt dann, wann holen wir das Auto? Ja. Auto vergessen. Genau. Zum 50.000. Mal. Ja, ja, so ist das, wenn man müde ist. <lacht> Aber macht ja Spaß trotzdem, oder Rocky? Ja, klar. Ich habe einen Packsack gefunden! Juppie! Hm. Packy. Ein Medizin-Packsack. Die Krise geht vorbei bald. Schon eingelagert im Auto. Solchen Koby packe mal bei mir rein. Die kann man jetzt ja stecken, stecken, genau. stecken. Die stecken wir. Die stecken wir. Außenposten beanspruchen. Bedingungen nicht erfüllt. B drücke. Äh. Wir haben Medizin bereits. Also den nehmen wir dann nicht. Ah so, na den. Elektrizität den haben ich. wir. Wir haben Baudingsbums. Wir haben kein Nahrungsmittel dem posten. Also müssen wir auf das auch noch Wert legen. Weil da sind auch nur noch 13 da. Oh oh. Wer mhm. ja, denn hier, ne? Wo ist das da. Jetzt habe ich zwar alle Betten gebaut, aber wir müssen ja die mit Leuten mit Nahrungsmitteln versorgen, ne? Guck mal hier nebenan, das Haus ein weiter. Da soll eine Chance auf Nahrungsmittel sein. Ich komme zu dir. Da, da, da, da. Stimmt, das ist hier so ein Kiosk, gell? Ja. Yep. Ach, schön, wir plündern mal wieder, ist das schön. Das ist so richtig entspannend. Whatever. Sofern genau. Ruhe ist. Und hier ist Ruhe gerade, außer Rockchester findet natürlich wieder ein paar... Zombies. Ja. Aber macht ja Spaß, die zu killen hier. Nein, nein, ich kletter über den Zaun. Ich kletter ich so über den Zaun, über den Zaun, ich kletter über den Zaun. Ja, und ein Packsack und Bandagen, wunderbar, ist ja super. Nahrungsmittel, Packsack. Also ich habe noch keinen. Kannst du ruhig Bescheid sagen. Ja, ich, ich bin jetzt hier erstmal fertig. Okay, er sagt mir gerade irgendwas mit pick this place over. Denk mal, er ist fertig hier. Wieso kann ich dich nicht ansprechen? Achso, ich muss das hinlegen, gell? Yep. Ablegen. Trrrr. Komm. Mach. Musst jetzt dreimal drücken, bis der mal abgelegt hat. Zeit schwer, der braucht ein bisschen. Und jetzt ist wieder alles weg auf, auf die, die andere Desktop muss ich wieder nach kalibreden hier ist immer noch fragezeichen drin wo ist die fragezeichen wo oh, ich bin hier auf karte hier ist noch äh, was zu plündern. in die raum hinten hier kann man es beanspruchen okay these fucking infestations are getting out hand Yay, yeah, Medizin, Sackpack, Wasserkühler, Ethanol und molotow cocktail Der Kandidat hat 99 Punkte, bei 100 wäre es eine Waschmaschine gewesen. Juhu! Kofferraum öffnen und rein da rein, meine Schätze. Und den pang ich ja. da auch noch rein, der ist nämlich verdammt schwer. Also yep. ab nach Hause, ausladen. Yippie -yay. Erster plünder war schon erfolgreich. Er hat gemeckert ja. über Infektionsherde, die langsam irgendwie zu viel werden. Deswegen okay. denke ich, müssen wir uns da als nächstes drum kümmern. Was ist hier? Hier ist die Einfahrt, oder? Autsch, Autsch, Autsch. Ich bin ein Scheiß jetzt zusammengefahren. I'm sorry. Very much. So, jetzt geradeaus, komm. Ja, ja, ja, ja, bravo. Wo, wieso verpeile ich immer die Abfahrt? Du bist nach Hause, oder? Eigentlich schon. Das ist eine andere Richtung. Ja. Und nochmal rückwärts. Matchparty. Aussteigen, kämpfen. Lauter Blutzeugen-Zombies. Gleich mal nachtanken, hier ein bisschen was essen. Ich war zu spät, sorry. Da hinten ist noch eine Probe. Jetzt haben wir die wenigstens erledigt hier, die haben echt nervt. Ah, da hinten stehen auch noch welche rum, ja gibt es ja wohl nicht je. er und ganz leise. Was, die will ich ausmachen? Dann siehst du ja nichts. Du fährst das Auto nach Hause jetzt, oder? Ne, ich plündere jetzt. Von... Ich kenne mich hier null aus, gell? Ich hab, habe ich nicht markiert. Doch, ich hab markiert. Ja, du hast markiert, aber ich sehe deine Markierung nicht. Ich sehe immer nur dich. Na, dann probieren wir mal unser Glück. Bist du drin? Sind wir wieder ausgestiegen, ne, Madame? Ja, die hat die Tür nicht zugemacht. Jetzt sitzt ich aber auf der falschen Seite, Mann. Ey. Wir brauchen dich auf der anderen. Mach mal zwei Drücken oder so. Dann sitzt du auf der anderen Seite. Aber da sind wir schon. In einer gemütlichen Folge. State of the Gay. Willkommen. Und aussteigen. Und jetzt kann ich die Schätze einlagern. Juhu. Einmal Kiste mit Vitaminen. Einmal Kiste mit Alkohol zum Kochen. Ja klar, den nehmen wir zum Alkohol zum Kochen. Ja, alles klar. Paket mit rezeptpflichtigen Medikamenten. Ein Wasserkühler. Ein Handelset zum Trainieren. Auch nicht schlecht. Seuchenprobe packen wir rein. Kann man übrigens im Inventar auch gleich mit E, wenn man im Kofferraum ist. Irgendwie klingelt es bei uns gerade. Ja, yep, ich mach mal kurz. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Die Folge endet hiermit und bis später. Ciao.